Rainer gegen Chris. Die Privatsphäre. Die Privatsphäre ist ein wichtiges Gut, was es wert ist zu schützen und der Kampf darum hat gerade erst begonnen. Die Privatsphäre gibt es eigentlich schon gar nicht mehr. Wir müssen das einfach nur wirklich sehen. Mannsball. Hallo Rainer. Ja, hallo Christopher. Tja, Privatsphäre... Gibt es doch eigentlich schon gar nicht mehr. Wir sind die ganze Zeit dabei, mit unseren privatesten Dingen uns auszutauschen, zu kaufen, uns zu unterhalten und so weiter und so weiter. Und das ist doch das Netz. Und wir haben doch mit dieser grauenhaften Privatsphärengeschichte aller Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht. Jetzt lösen wir das auf. Jetzt sollten wir doch da dahin gehen, sehen, dass wir das alles bereits tun. Ich würde dir da widersprechen. Ich würde sagen, mit der Privatsphäre haben wir eben sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit dem Recht, wenn man jetzt extremistische Regierungen nimmt im Zweiten Weltkrieg und auch später, haben die mit ihren Listen von ihren Privatbürgern, mit der Stasi, mit den ganzen Informationen, die die über jeden Einzelnen gesammelt haben, das gegen den Privatbürger verwendet. Und aus dem Grund macht es gerade eben Sinn, die Privatsphäre zu verteidigen, auch in der heutigen Zeit, auch wenn digital alles erfasst wird. Was meinst du? Tja, ich finde diese alte Welt nicht so schön mit diesem Privatbesitz, wir haben das Kapitalismus genannt, wo einfach, und wir haben das jetzt nochmal in dieser Untersuchung von diesen Franzosen ja gesehen, einfach so viele Leute so schlecht gelebt haben und ein paar Leute wie die Wahnsinnigen sich vollgefressen haben, das war keine gute Welt. Diese Privatsphärengeschichte, diese Besitzwelt, diese Welt mit diesen vielen Besitztümern, die immer so wahnsinnig ungleich verteilt waren? Nein. Ja, aber der Besitz, um den es hier geht, der Besitz der Privatsphäre, ist der Besitz der eigenen Daten. Die Daten, die jeder Einzelne herstellt. Und da gibt es keine Ungleichverteilung zwischen Arm und Reich, sondern da produziert jeder gleich viel in etwa. Manche reden mehr ins Internet, manche weniger, aber es ist eine persönliche Einstellung. Es hängt nicht von den materiellen Gütern ab, die die Menschen besitzen, sondern einfach wie viel bereit sind, sie zu teilen und wie viele Aktivitäten sie im Internet machen. Und das ist für auf jeden Einzelnen bezogen. Und es ist keine Ungleichverteilung wie jeden Besitz, jetzt es um geht oder um Geld. Da gibt es wirklich wenige, die sehr, sehr viel besitzen, aber was die Daten angeht im Internet eben nicht. Aber das ist doch die Befürchtung, die ihr jetzt alle habt, weil ihr sagt, diese Privatsphäre wird uns genommen und damit werden wir wieder in diese alte Ungleichverteilung eigentlich reingehen, wenn uns diese Privatsphäre genommen wird, oder? Wenn uns diese Privatsphäre genommen wird, dann bedeutet das, dass ich kein Herrscher mehr über meine privaten Daten bin. Nämlich, meine privaten Daten werden Besitz, wie du meinst, der Allgemeinheit, der Geheimdienste, von allen möglichen Leuten. Und da ist es einfach viel zu leicht auszunutzen, gerade bei Menschen, die in irgendwelchen politischen Ämtern sind, dass du deren private Informationen ausnutzt, um die zu erpressen, um die dazu zu bringen, gewisse Handlungen zu treiben, in deinem Sinne, weil du sagst, sonst mache ich das, was ich über dich herausgefunden habe, öffentlich. Wenn alles öffentlich wäre, gäbe es diese Erpressensangst nicht. Wenn alles öffentlich wäre, dann wüssten wir genau, wie viele Deutsche derzeit nicht in die USA einreisen dürften für ihre politischen Ansichten. Und das ist, das wäre Natürlich ideal, aber das ist eben eine Ungleichverteilung des Wissens, die wir hier haben, wo die äh, äh, Geheimdienste eben das ganze Wissen bei sich anhäufen und der Privatbürger kein Recht mehr hat, seine Privatsphäre zu schützen, zu sagen, das ist das, was ich persönlich denke, das ist das, wofür ich mich entscheide, es nicht mit der Welt zu teilen. Und diese Entscheidung nehmen wir doch den Bürger, wenn wir ihnen der Privatsphäre entnehmen. Was meinst du? Ja, nur... Das Dumme ist erstens mal, dass wir uns nicht so verhalten. Wir wissen nämlich meiner nach sehr genau, wie diese Welt der Privatsphären, des Privatbesitzes funktioniert hat. Immer schlecht. Eine Scheißwelt war das, in der wir bloß immer Krieg um diese Besitztümer, um die ungleich oder um eine Umverteilung von Besitztümern geführt haben miteinander. Also eine schlechte Welt. Jetzt lösen wir die auf, indem wir alles was vorher Besitz war, auflösen, verflüssigen, wie sich das nennt. Und das finde ich besser. Denn diese alte Welt ist einfach so schlecht, ich finde, die noch zu bewahren, und das tut man damit, dass man die Privatsphäre bewahrt, also den Privatbesitz an seinen Daten aufrechtzuerhalten versucht, das ist wirklich nicht mehr der Fall. Wir alle machen das bereits. Es gibt keinen Aufschrei, weil die großen Datenkraken alles abschöpfen. Warum gibt es den nicht? Warum gibt es kein Bild, dass uns das schadet und ihr damit politisch äh, punkten könntet? Ja, wir haben Schwierigkeiten damit zu punkten, da gebe ich dir absolut recht. Gerade was diese Datensammelwut von den Geheimdiensten, vom äh, britischen und amerikanischen Geheimdiensten jetzt im Besonderen angeht, da, da fehlt es uns wirklich an der Möglichkeit, da diese Angst, die wir haben, vor dem, was mit diesen Daten passiert, wirklich auf den Bürger zu übertragen. Weil man sieht es nicht. Man weiß, die speichern etwas, aber im Privatleben ähm, kriegt man das gar nicht mit. Man merkt gar nicht, was da von einem gespeichert wird. Ähm, nehmen wir die Beispiele von Google, Google speichert deine handy Wenn du deinem handy äh, mit deinem Google account mit deinem Google-Account auf dem Handy eingeloggt bist und nicht aufpasst, nicht bei irgendeiner Checkbox das eingeklickt hast, dann speichert Google, wo du dich wann aufhältst. Und diese Daten will ich vielleicht gar nicht, dass die von mir aufgezeichnet werden. Aber ich kriege als Privatbürger zum einen nicht immer mit, was von mir aufgezeichnet wird, obwohl meine Bewegungsdaten, meine Kontaktdaten aufgezeichnet werden. Und ich kriege auch gar nicht mit, an wen die weitergeleitet wird. Und dieses Unwissen, das schürt in mir und in vielen meiner äh, Kollegen in der Piratenpartei einfach eine Angst, dass man einfach nicht weiß, was mit deinen Daten passiert, wie die gegen dich ausgenutzt werden und äh, wie die weitergereicht werden. Und da sind die Amerikaner jetzt nicht gerade unsere äh, äh, Beispielnation, unser, ähm, unser großer moralischer Anführer, denn die Amerikaner sind dafür äh, bekannt, dass sie eben Menschen, die nach Amerika reisen, äh, weiterleiten, in zum Foltern, dass die selbst ein Gefängnis betreiben, in dem gefoltert wurde, dass sie immer noch betreiben bis zum heutigen Tage. Die Menschenrechtsverletzungen der USA sind weltweit bekannt, aber wir machen nichts dagegen, weil wir immer denken, mich betrifft es nicht. Bis dann der Einzelfall dann in die USA einreist, an der Grenze aufgehalten wird für irgendeine Aussage, die er mal auf Twitter oder sonst wo getroffen hat und der die Einreise verweigert wird, dann, hat, dann sieht's der Privatperson schon, aber uns als Bürger, wir merken das doch gar nicht. Wir sehen das nicht. Oh ja. Da haben wir Piraten das Problem, doch. das zu vermitteln. Wir wissen das. Ich glaube, die Leute sind da weiter als ihr Piraten. Hm? Denn die wollen das, was jetzt die ganze Zeit geschieht. Sonst würden sie längst schreien und sagen, das geht nicht. Da sagen die Piraten, warum schreit ihr nicht? Ja, weil sie das wollen, was ihr glaubt, dass es nicht gut ist. Nämlich, Sie dealen die ganze Zeit. Sie wissen ganz genau, Ihre Daten werden verwandt, um Ihnen solche Dienste wie Google zum Beispiel anbieten zu können. Das ist ein verdammt guter Deal. Und Sie lassen sich nicht von Euch einreden, nein, die klauen Euch alle die Daten, das ist ein schlechter Deal, das wollt Ihr doch gar nicht. Deswegen machen Sie das. Deswegen kriegt er Sie nicht dazu, zu dieser alten Position, dass das ein schlechter oder gar kein guter Deal ist, eben zurückzukehren. Und das finde ich sehr gut. Insofern sind uns die Amerikaner weit voraus und das ist gut so. Und wir folgen ihnen nicht, weil wir ohnmächtig sind, sondern weil sie besser sind, weil sie für die Zukunft stehen. Leider in dieser Form auch der NSA und auch dieser ganzen staatlichen Probleme, die natürlich mit dieser großen Freiheit auftauchen können. Nämlich, dass der Staat sie dann auch gegen uns wenden kann. Die Leute wissen aber, letztlich ist es gut und diese paar Nachteile, die vielleicht auftauchen können, die sie nebenbei bemerkt kaum spüren werden, die nehmen wir lässig in Kauf, weil wir haben so viel davon, dass wir mit diesen privaten Daten diese wunderbaren Dienste, diese gesamte Kommunikation des Internets bezahlen du hast absolut recht also wir sind als gesellschaft als deutsche und auch als internationale gesellschaft durchaus bereit als jeder individuum deine daten an irgendwelche firmen weiterzugeben in dem fall google ich meine google bietet hervorragende dienste an das google maps das google die handy applikationen die google anbietet die ganzen neuen dienste die da jedes jahr von google entweder aufgekauft werden oder selber entwickelt werden sind hervorragende dienste dagegen gibt es überhaupt nichts einzuwenden das problem ist dass wir durchaus als gesellschaft und auch auch mit der Regierung äh, die Möglichkeit haben, über Gesetze Firmen dazu zu verpflichten, mit diesen Daten, die sie von ihren Kunden erheben, sorgsam umzugehen. Wir können das machen und wir machen das viel zu wenig. Wir haben viel zu große Angst, entweder gegen die Amerikaner was zu sagen oder gegen diese großen Internetkonzerne aufzutreten und deswegen lassen wir es uns von der Regierungsseite her alles gefallen, was die Amerikaner mit uns machen, was diese Dienste mit uns machen und ähm, sehen im Endeffekt nur dann in die was das angeht. Wir könnten etwas dagegen machen, wir können unsere Daten schützen und ich plädiere hier auch nicht dafür, dass man aufhört, Daten an Google zu geben. Ganz im Gegenteil, es gibt Dienste von Google, die sind hervorragend und die nutze ich auch selbst, aber ich möchte auch irgendwie die Möglichkeit haben, als Privatbürger zu sagen, Google, ähm, jetzt möchte ich deine Dienste nicht mehr nutzen, bitte lösch sie, bitte gib sie an niemanden weiter und wenn du sie an wen weitergibst, dann informiere mich wenigstens darüber, dass ich weiß, oh, meine Daten sind jetzt gerade an dritte, eine dritte weitergeleitet worden Und äh, dann kann ich mir auch überlegen und nachgucken, was macht denn der Dritte mit meinen Daten? Im Moment, ich habe keine Kontrolle mehr über die Daten, die von mir erhoben werden. Die einzige Kontrolle, die ich habe, ist zu sagen, ich verweigere mich dem Internet. Und das macht keiner. Und da hast du absolut recht. Wir wollen ja eben diese Dienste nutzen. Also sind das gute Deals bisher. Jetzt sagst du, die sind nicht gut genug. Okay, darüber sollten wir sicherlich immer wieder, aber eben mit der Art, wie wir uns ja jetzt schon verhalten, äh, dann uns das äh, erneut überlegen, nämlich damit, dass wir bestimmte Dienste eben nicht mehr nutzen, und dadurch keine Daten mehr an sie geben. Das können wir ja die ganze Zeit tun und das tun wir die ganze Zeit. Diese Dienste sind aber, oder dieser Tauschhandel, der da ja im Grunde genommen betrieben wird, ist offensichtlich so gut, dass keiner von den Leuten bisher sagt, nee, das ist nicht gut, ich bezahle dazu teuer dafür, ich kriege zu wenig von euch dafür. Nein, Google ist verdammt gut und wir kaufen es gerne und das, was wir dafür geben, ist angemessen. So empfinden wir das alle. Und da sagen die Piraten, nein, das ist nicht gut, das müsst ihr anders ausdealen, ihr wisst ja noch nicht mal, dass ihr so einen Handel betreibt. Die Leute wissen das ganz genau. Wenn das nicht so wäre, dann würden die schon längst als die normalen Konsumenten, die dafür bezahlen mit ihren Daten, eben sich anders verhalten, nämlich sagen, wir wollen diese Dienste nicht mehr. Sie wollen sie aber, und was sie dafür geben, ist wunderbar, zum Beispiel kein Geld, ganz fantastisch, sondern also kein Privatbesitz, sondern eben meine Daten, also mein menschliches Sein. Wunderbar. Das ist doch die schönste Art, wie ich in dieser Welt leben kann. Wenn ich mit meinem menschlichen Sein in einen enormen Austausch, in eine menschliche, in eine bis zur Liebe reichende Austauschsituation eintreten kann, mit allen Menschen. Das ermöglicht uns Google, das ermöglicht uns Facebook und so weiter. Was will ich mehr? Das ist doch alles fantastisch. Was passt euch nicht daran? Weswegen wollt ihr das nicht? Das erkläre ich dir gerne. Also zum einen hast du gesagt, dass ähm, es jedem durchaus bekannt ist, was er da alles akzeptiert. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Hast du schon mal irgend von irgendjemanden die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen? Nein. Es ist die größte Lüge im Internet. Für jedes Programm, was wir installieren, von Google, von Facebook, jede App, die wir installieren, alles, was Weiß wir auf ich. unseren Geräten installieren, schickt uns allgemeine ja. Geschäftsbedingungen. Und die größte Lüge, die jeder am Tag macht, ist zu klicken, ich habe sie gelesen und akzeptiere sie. In Wirklichkeit liest sie keiner. Und da kann alles Mögliche drin stehen. Aber es ist nicht nur das, was in den Geschäftsbedingungen drin steht. Du hast vollkommen recht. Wir geben unsere Daten an diese Konzerne. Und die geben uns praktisch für umsonst eine Dienstleistung. Es ist nicht ganz umsonst, denn unsere nee. Daten haben im Internet einen Wert. Ja, genau. Und diesen Wert, den nutzen diese Firmen und bieten uns dafür Dienste an. Und das ist ein absolut faires Geschäft. Google, Facebook, absolut faires Geschäft. Ich weiß, worauf ich mich einlasse. Wenn ich da was poste, weiß ich, es gilt eigentlich als öffentlich. Und da muss ich natürlich ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich will die Möglichkeit nutzen, in Facebook zum Beispiel einen privaten Chat mit irgendwem zu führen zu können, ohne dabei Angst, haben zu müssen, dass der weitergereicht wird. Ich will als Individuum schon noch das Gefühl haben, dass der Staat und die Gesetze, die mich umgeben, mich als auch als Privatperson schützen können und ich nicht hoffnungslos ausgeliefert bin gegen einen riesigen Konzern wie Facebook, der sich in Irland äh, das, den Hauptsitz macht, um Steuern zu sparen oder aus welchen Gründen auch immer und dann über die Gesetze dann per Anwalt habe ich keine Chance gegen so ein Unternehmen dann vorzugehen, wenn mit meinen Daten... Äh, Irgendwas betrieben wird und ich habe keine Möglichkeit, auch zu wissen, was genau mit meinen Daten passiert wird. Und das stört mich und das sehe seh ich als Privatsphäre an. Und das ist ein schützenswertes Gut. Da kann man etwas tun und da sollte man mehr tun. Und das ist das, was die Piraten fordern. Macht bitte mehr, um uns zu schützen als Bürger vor dieser nicht nur der Datensammelwut, sondern auch wirklich äh, dieser Weitergabe der Date an, Daten an Dritte und dieses Missbrauchs unserer Daten. Das, ja. da kann man ja, schon aber den Schutz verstehst anbieten. Du? Die Praxis ist eine andere, als ihr die ganze Zeit befürchtet. Nämlich, es geht doch alles gut bisher. Deswegen sagen doch die Leute auch, ich habe nichts zu verbergen. Also auf Deutsch, ich habe mit den Daten, die ihr von mir habt, könnt ihr nichts gegen und werdet ihr nichts gegen mich tun. Das ist die Erfahrung, die Leute machen. Und deswegen funktioniert das. Dann sagen die Piraten, ja, aber es könnte doch. Dann sagen die, es tut aber nicht. Also machen wir das doch weiter. Also, dass es es nicht tut, ist nicht ganz richtig. Es tut es nicht in Deutschland. In Deutschland, da gebe ich dir absolut recht. In Deutschland passiert sehr, sehr wenig ähm, absolut krasser Missbrauch mit unseren Daten, die wirklich fatale Folgen hatten. Aber wenn wir uns die Daten angucken, die in der Türkei erhoben werden, in Twitter. Äh, die Leute, die aber davor gerichtet. sind deutsche Piraten. Ja, aber wir sind deutsche Piraten, die halt, es geht hier um ein internationales Gut, nämlich die privaten Daten. Mhm. Und da kann man auch vorsichtig sein, wenn man auch die Lektionen der anderen Länder, die uns umgeben, lernt. Und da kann man auf die Türkei gucken, da kann man auf den Iran gucken. Nein, wir Iranen, ich bin nicht in der Türkei nicht bin ich bin nicht im Iran. Du bist nicht in der Türkei, du bist nicht im Iran. Aber wenn wir einen guten Datenschutz in Deutschland äh, schaffen, auch einen guten Schutz des Bürgers mit seinen privaten Daten, auf die er ein Anrecht hat. Ja? Dann können wir so etwas vorbeugen, dass in der Zukunft äh, eine okay. Regierung, die wir jetzt noch nicht hm. kennen, das dann auch im Negativen gegen uns ausnutzt. Und das gilt auch für ausländische Regierungen. Du bist vielleicht jetzt in Deutschland, aber du reist vielleicht mal in die USA. Und du reist vielleicht mal irgendwann in der Zukunft in den Iran oder vielleicht in den Mittleren Osten. Und da gibt es mehr als genug Habe Beispiele. ich bin nicht vor, übrigens. Weil das ist eine Körperreise, die brauche ich wegen des Internets ja nicht mehr zu machen. Das stimmt. Aber... Das nimmt ab und wird immer unwahrscheinlicher. Und deswegen bin ich ein Bürger, der sagt, ich möchte das erweiterte Internet. Und die Piraten, die das wieder einschränken wollen, wieder klein machen wollen, wieder in Besitzkompartments alles aufteilen wollen, sind für mich Leute, die sind so zurückgeblieben wie unsere Konservativen, die auch sagen, ja, die Privatsphäre, das darf ja gar nicht weggehen. Sie ist weg und wir sind alle glücklich damit. Die Piraten müssen auf die Höhe des Bewusstseins dieser Menschen, die das alle betreiben, nämlich der vielen, langsam mal gelangen und dann würden sie uns im Piraten sein und würden uns vielleicht mal erzählen, wie man mit dieser größeren Freiheit besser lebt und auch möglicherweise nicht wieder in diese ganzen Geheimdienstgeschichten und so weiter da reinkommt. Lasst euch doch um Gottes Willen in keinen Krieg reinziehen, wenn wir gerade auf einer großen Friedenserfahrung hier die ganze Zeit noch aufbauen können und die sollten wir erweitern. Ihr müsstet uns sagen, wie man mit der Freigabe aller Daten, auch der privaten Daten, richtig miteinander leben kann, statt uns zu sagen, nein, die müssen wir schützen, wir wollen wieder zurück in die alte Welt des Privatbesitzes, wo es uns nicht gut ging. Damit werdet ihr als Piraten kein Alleinstellungsmerkmal haben. Wenn ihr diese alte Geschichte macht, das machen die anderen Parteien auch. Ja, aber es geht ja nicht. Wir vertreten als Piraten jetzt nicht nur die Deutschen, die sagen, ich werde Deutschland nicht mehr verlassen, weil ich übers Internet dahin komme, sondern wir vertreten auch die vielen Deutschen, die sagen, ich würde gern international reisen und ich will mir keine Sorgen machen, dass ich was im Internet gepostet habe, was jemand gegen mich ausnutzt. Das ist, das ist zum einen. Auf der anderen Seite, wir diese sind jetzt nicht für sind nicht mehr. Ah, ja, Doch, doch, es gibt viele Deutsche, die auch noch gern reisen. Wir sind wir Reiseweltmeister, da sind wir eigentlich ja, ganz gut drin. Aber ähm, das andere ist, was du gesagt hast, ist, äh, was den Krieg betrifft. Wir sind ja nicht für Krieg, nur weil wir sagen, wir möchten vom Individuum doch, der die Kampf Daten schützen. hat gerade erst begonnen, hast du vorhin ja, großartig das gesagt. Das stimmt, der Kampf um unsere Privatsphäre. Nein, es hat keinen Kampf begonnen. Die Liebe kommt... Und wir alle sind noch auf Kampfmodus und können es gar nicht ertragen, inklusive leider der Piraten, die sich noch mal so in einen solchen Krieg einziehen lassen. Natürlich werden die ganzen Krieger auch die Daten kriegen und werden natürlich versuchen, in unseren Augen böse Sachen damit zu machen. Wir werden sie nicht dadurch, dass wir gegen sie kriegerisch vorgehen, irgendwie bekehren, sondern indem wir trotzdem mit dieser erweiterten Datenliebe, mit dieser großen Datenfreigabe, Freiheit, werden wir dann sie auch überwinden, die immer noch an Krieg glauben. Ja, also wenn ich sage, der Kampf um unsere Privatsphäre ist jetzt gerade noch groß am toben, weil wir als Regierung jetzt eine Reaktion auf diese Enthüllungen der NSA und des britischen Geheimdienstes eigentlich noch auf eine Reaktion warten. Es ist ja noch keine wirklich gekommen. Ähm, wir als Piraten fordern eben da eine Reaktion zu sagen, stopp, das geht nicht. Wir müssen unsere Bürger davor schützen. Und es ist ein Kampf um unsere Privatsphäre, aber kein Kampf im kriegerischen Sinn, dass da Soldaten oder Panzer umherfahren, sondern es ist einfach ein Kampf. Um unsere Privatsphäre. Den kann man nicht mit Soldaten lösen. Den löst man beispielsweise für Unternehmen mit Sanktionen. Da kann man auch äh, die Unternehmen einfach eine Strafe auflegen, wenn die Unfug mit unseren Daten treiben genau. und die einfach zum äh, Belehren. Genau. Und dann werden die auch ihr Verhalten ändern. Aber dafür braucht, bedarf es einfach vernünftige Gesetze, die uns als Individuum davor schützen. Ja. Und diesen Schutz fordern Aber was wir. Jetzt für gerade. Gesetze? Nicht Gesetze, die wieder neue Privatsphären einrichten oder Privatheit noch mal erweitern, so nach dem Motto, ja, die NSA, die hat jetzt privat unsere Daten abgeschöpft, äh, sondern ich müsste jetzt nicht etwa sagen, das dürfen die nicht, ich schütze mich davor, sondern ich müsste sagen, ja, das sind nicht ihre privaten Daten, die sind wie alle Daten tendenziell frei, also möchten wir auch Zugriff auf die Daten, die sie erhoben haben und die sie irgendwo gespeichert haben, selbstverständlich haben. Auch diese Daten müssen befreit werden. Die versuchen natürlich, sie erstmal privat zu halten, Geheimdienst. Sie, wir lösen sie als Geheimdienst auf, wenn sie diese Daten uns allen zur Verfügung stellen müssen. Was tun sie denn? Sie sind unsere Behörde und eigentlich unsere Angestellten. Wir sollten also darauf dringen, also wir sollten die große Befreiung fortsetzen, statt wieder zurückzukehren mit dieser blödsinnigen Verschlüsselungsidee auch, nicht in die Privatbesitzgeschichten, äh, wo die NSA ihr Privatding äh, hat und dann gehindert werden soll, zu viel davon anzusammeln und wir aber auch unseren Privatdaten äh, eben behalten wollen und da darf keiner reinkommen und zwar so weiter. Nein, alles auflösen, große Freiheit, das ist das, was das Internet eigentlich als Prinzip verkörpert. Und wieso wollt ihr gerade als Piraten davon wieder weg, also zurück nicht konservativ sein, dass die alte Privatheit, die alte Privatbesitzgeschichte aufrechterhalten. Ja, du sprichst das Thema Freiheit an und was wir, da haben wir einfach eine unterschiedliche Auffassung, was die private und persönliche Freiheit im Internet angeht. Wenn ich etwas äh, ins Internet stelle oder im Internet privat kommuniziere, sehe ich es als meine Freiheit an, zu kommunizieren, und gleichzeitig nicht von außen äh, das abgefangen zu bekommen, nicht von außen da mitgelesen zu werden. Das ist für mich eine Einschränkung meiner Freiheit, wenn ich dann befürchten muss, wenn ich in die USA reise, wo ich wirklich gerne wieder hin würde, ähm, da wirklich eine Befürchtung zu haben, ich komme an der Ganze nicht durch. Das würde mir Angst machen und das würde mir Sorgen machen, dass das miss, äh, missbraucht wird. Und ich denke auch an ja, wie die Menschen... die das verhindern? Da kann man zum Beispiel, das kannst du verhindern, indem du beispielsweise jetzt äh, Firmen wie Facebook und Google sagst, wenn ihr die Daten deutscher Bürger breitwillig weitergebt an Dritte und da einen Dat deutschen Datenschutz fordert, ähm, dann dann kann man da auch Sanktionen, da muss man genau definieren, das ist jetzt äh, so gibt pauschal schwer. Kein Privatbesitz mehr. Es Es gibt ist schwer zu pauschalisieren, zu sagen, das kostet jetzt 12 Euro pro Nutzer oder was, das ist schwer zu pauschalisieren. Aber da muss man auch als Gesellschaft einen Dialog führen mit den Firmen die unsere Daten erheben, deren Daten gegen uns ausgenutzt werden. Äh, die muss man erstmal mal identifizieren, dann einen Dialog mit denen führen und dann genau. vernünftige Gesetze finden, genau. die den Privatbürger schützen. Ja, ich genau. glaube, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen. Ja, auf jeden Fall, und das Thema, was du mit Verschlüsselung angesprochen hast, wäre ein ideales Thema für unser nächstes Gespräch. Okay, probieren wir gegen Chris. Die Privatsphäre.